In der zweiten Folge meiner Discord-Tutorial-Reihe zeige ich euch, wie ihr eurem noch ziemlich kahlen Server erstmal Rollen und Ränge hinzufügt. Das ist nämlich etwas ziemlich Cooles. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr mehr Discord-Tutorials sehen wollt, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen und einen kostenlosen Abo für meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch nichts mehr und gehört zu World Record Gang. Und joint natürlich auch gerne meinen Discord-Server, wo ihr euch Tipps und Tricks abgucken könnt für euren Server. Ich würde sagen, let's go mit dem Video. Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meiner Discord-Tutorial-Reihe. Im heutigen Video werden wir mal Rollen erstellen und auch Ränge. Was sind Rollen? Rollen trennen Mitglieder voneinander. Zum Beispiel, wir sehen hier schon, ich habe noch keine Rollen. Enno hat auch noch keine Rollen. Und wir können praktisch festlegen, eine Rolle erstellen. Und diese Rolle hat dann bestimmte Rechte, wird von anderen Mitgliedern getrennt und so weiter. Dass man zum Beispiel sagen kann, ich bin der Owner, er ist Administrator und dann gibt es noch normale Mitglieder und so weiter. All das werden wir in Video machen. Ich würde sagen, let's go! Um überhaupt erstmal Rollen zu erstellen auf eurem noch ziemlich kahlen Server wahrscheinlich, gehen wir hier erstmal in die Server-Einstellungen und dann hier haben wir letztens in den Server-Einstellungen schon gesehen, dass es hier Rollen gibt. Jetzt müssen wir uns erstmal die erste erstellen. Wir sehen schon, wir haben jetzt hier eine neue Rolle erstellt und Add Everyone, die ist überall da. Die können wir auch nicht verändern, weil Add Everyone ist einfach jeder, der keine andere Rolle hat von den Rechten her. Wir könnten zum Beispiel schon mal Rollen für Add Everyone festlegen, aber Everyone ist ja nicht so schön. Deswegen werden wir jetzt einfach mal eine neue Rolle erstellen und die nennen wir einfach mal Mitglieder oder Community oder so. Schön weiß. So, und der können wir jetzt erstmal Berechtigung geben. Was darf ein normales Mitglied denn tun? Kanäle ansehen, natürlich, die sollen ja die Kanäle sehen. Alles, was hier mit Verwalten zu tun hat und um, den Log ansehen und so, das soll alles hier, äh, sollte deaktiviert sein. Das sollten nur Administratoren können. Dann eine Einladung erstellen, sollte natürlich klar gehen bei öffentlichen Servern. Nickname ändern, das müsst ihr für euch entscheiden. Ich mache immer gern so Sachen, dass man erst ab einem bestimmten Level auf dem Server sein Nickname ändern kann. Nicknames verwalten auf keinen Fall, sonst könnt ihr jedem den Nickname einfach ändern. Dann kick und Bann sind auch Moderationsberechtigungen, darf man natürlich nicht kennen. Nachrichten senden, klar, ähm... Public Threads und so. Das also Threads sind Nachrichtenverläufe, die praktisch ähm, gespeichert werden, wenn zu viel anderes dazwischen ist, kann man sich praktisch einen Nachrichtenverlauf speichern und man kann hier eben festlegen, ob das erlaubt ist oder nicht. Links einbetten, Dateien anhängen ist klar, Reaktionen hinzufügen ist klar, externe Emojis, das bedeutet, wenn du Discord Nitro hast, dass du dann Emojis von anderen Servern, die hier bei, unter Emoji dann hochgeladen werden, benutzen kannst. So, dann haben wir hier noch externe Sticker verwenden, das ist dasselbe, bloß dass es halt für Sticker ist und nicht für Emojis. Dann hier, das solltet ihr auf jeden Fall ausmachen, weil sonst kann ein jeder at everyone und at alle Rollen einfach pingen. Das bedeutet, alle kriegen dann die benachrichtigung und die könnten einen zu spammen und so. Und da würde man 100 ungelesen haben. Unbedingt dürfen nur Administratoren oder Moderatoren at everyone pingen können. Hier Threads und Nachrichten verwalten natürlich nicht. Nachrichtenverlauf be anzeigen bedeutet, dass du halt alle Nachrichten in deinem Kanal sehen kannst. text zu sprache das ist mit slash TTS, dann werden die halt vorgelesen so praktisch. Und, äh, und hier Commands verwenden, das könnt ihr auch an und ausmachen. Hier dann für die Sprachkanäle, ob man sich überhaupt in Sprachkanäle reingehen kann, würde ich schon ausmachen. Dann, ob man da drin auch sprechen darf, also das Mikro anmachen darf. Dann, ob man Kamera anmachen darf oder halt, ob du halt Bildschirm übertragen darfst, das zählt halt dazu. Sprachaktivierung, das habe ich bis heute selbst noch nicht wirklich verstanden, was das ist. Lasst es einfach an. Das hier bedeutet, dass jemand, wenn der Very Important Speaker ist, dass dann die anderen automatisch leiser gestellt werden. Mitglieder stumm schalten, Ein- und Ausgabe von Mitgliedern aktivieren und Mitglieder verschieben in andere Kanäle. Sollten, sollten natürlich nur Moderatoren können, ist ja logisch. Dann, das hier ist für Podiumskanäle, die habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Das ist ja, weil wir hier Community aktiviert haben. Das können wir jetzt machen, wenn wir jetzt hier mal einen neuen Kanal erstellen. Dann gibt es hier Podiums- oder... Achso, die heißen jetzt Stage-Kanäle. Okay, früher hießen die immer Podiumskanäle. Wenn man die... Ich, ich, ich stelle jetzt einfach mal ein, zum Beispiel... So, und jetzt kann ich hier Podiumsmoderatoren hinzufügen, denn bei Podiumskanälen oder Stage-Kanälen ist es nämlich so, dass immer nur einer reden kann und dann gibt es halt Zuhörer. Das ist wie bei einem Livestream praktisch, ja? Also das sollte auf jeden Fall auch klar sein. Genau, und hier kann man dann eben festlegen, ob man dem, dem aktuellen Sprecher bei einem Podium eine Anfrage senden darf, dass man auch vielleicht ähm, reden kann. Und Administrator auf keinen Fall anmachen. Nur den Leuten, denen ihr wirklich vertraut. Also am besten sind das dann Administratoren- selbst Moderatoren sollten diese Berechtigung nicht haben. Denn Administrator haben sie automatisch Zugriff auf alle diese Rechte hier. Plus Kanäle, die auf Privat gestellt sind, können Administratoren hier auch sehen. Deswegen auf keinen Fall, hier steht ja auch mit dieser Berechtigung, es vorsichtig umzugehen. Deswegen solltet ihr aufpassen. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Mitgliederrolle erstellt. Die ist aber jetzt einfach, die wird dann jeder haben später. Jetzt müssen wir natürlich noch so Sachen machen, wie zum Beispiel der... Owner oder der Inhaber. Und das können wir jetzt einfach per Drag and Drop hier drüber ziehen. Dann ist die über der Mitgliederrolle. Und bei Berechtigungen, das ist eigentlich egal, weil wenn der Owner nur ihr seid und es euch nicht mit einem Freund teilt, dann müsst ihr Administrator gar nicht anmachen, weil ihr sowieso alle Berechtigungen habt. Ich mache es jetzt einfach mal trotzdem an. So, den Owner, den machen wir jetzt einfach mal vielleicht so rot. Das passt, finde ich. Dann solltet ihr natürlich noch eine Administratorrolle machen. Nehmen wir jetzt hier einfach mal. Admin- und die haben sollten auch die Administratorberechtigung haben. Das sind dann denen, die ihr wirklich vertraut. Am besten nur eure Freunde oder so. Deswegen ja. So, dann solltet ihr noch eine Moderatorrolle machen. Die sind nicht ganz so hoch wie die Admins. Die sind einfach dazu da um den Server ein bisschen zu strukturieren. Also, was heißt strukturieren? Wenn jemand zum Beispiel Müll in den Chat schreibt, dann sollten die natürlich berechtigt sein, Leute zu bannen und so weiter. Das ist einfach die Idee dahinter. So, die Modera Moderatoren sollten auf keinen Fall äh, hier verwalten können alles. Also verwalten sollten sie nicht können, den Server verwalten und so weiter. Sie sollten aber auf jeden Fall Nicknames verwalten können und Mitglieder kicken und bannen können. Also alles, was mit Mitgliedern zu tun hat, sollten sie können. Das hier sollten sie auch können, at everyone erwähnen. Nachrichten verwalten sollten sie können, falls jemand Müll in den Chat schreibt. Threads verwalten, sollten sie ebenfalls können. Das hier sollten sie, also eigentlich alles, was damit zu tun hat, auch. Very Important speakers auch immer ganz praktisch, wenn jemand irgendwas klären muss. Und natürlich sollten sie auch Leute stumm schalten können und so weiter. Administrator soll natürlich nicht an sein, das ist ja logisch. So, dann können wir jetzt noch so Sachen wie die Teamrollen, also zum Beispiel der Supporter. Der soll dann zum Beispiel den Leuten weiterhelfen, irgendwie, wenn sie Fragen haben oder so. Dafür ist das dann da. Dann vielleicht noch Developer und Designer und so weiter. Diese können dann zum Beispiel Banner für euren Server erstellen oder Bots programmieren. Und dann könnt ihr noch solche Sachen machen, wie zum Beispiel der Abonnent oder so. Das kann man dann später dann mit der Rollenverteilung auswählen. Ja, hast du mich auf YouTube abonniert oder so. Das geht natürlich nur, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt. Aber dann haben normale Mitglieder, die euch nichts erreicht haben, vielleicht auch irgendeinen bestimmten Rang. Finde ich immer ganz Cool. So, und jetzt haben wir hier ja erstmal zwei Mitglieder. Jetzt, wenn wir aber mir die Owner-Rolle geben, steht hier immer noch online. Wir haben zwar die Owner-Rolle, aber hier wird nicht oben Owner angezeigt. Und Ad Enno können wir jetzt zum Beispiel einfach mal die Admin-Rolle geben. Wie machen, wir denn, wie machen wir denn jetzt, dass das hier so schön gruppiert wird? Dafür müssen wir nochmal in die Server-Einstellungen gehen. Bei jeder Rolle, bei der ihr das haben wollt, das hier anmachen. Mitglieder in der rechten Anzeige anhand ihrer Rollen gruppieren. Das macht ihr einfach jetzt einfach mal bei jeder Rolle. Ich würde es einfach bei allen anmachen, außer Rollen, die halt nur dafür da sind, Leuten Rechte zu geben und die gar nicht irgendwie eine Anzeige haben sollen. So, und wenn wir jetzt mal gucken, sehen wir schon, hier, der Owner ist online. Enno ist natürlich jetzt offline, deswegen wird er hier immer noch als offline angezeigt. Aber das ist jetzt schon mal sehr, sehr nice. Jetzt haben wir hier den Owner. Aber by the way, gibt es ein kleines Problem. Wenn wir jetzt Discord einfach mal schließen und einmal neu starten, dann werden wir sehen, hä, wo ist denn unsere Chronik hier hin? Das liegt daran, dass wir eine Rolle haben die Administrator, also alle Berechtigungen hat und gleichzeitig gerankt wird, also hier gruppiert wird. Wie können wir denn jetzt machen, dass wir unsere Krone zurückkriegen und trotzdem Enno hier seine Administratorberechtigung hat? Dafür gehen wir nochmal kurz in die Servereinstellungen zu Rollen und erstellen jetzt eine, eine komplett unwichtige Rolle. Die nennen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, Punkt oder so. Und als Farbe nehmen, nehmen wir jetzt einfach irgendwann einen dunklen Ton hier so. Und diese Rolle geben wir jetzt die Administratorberechtigungen. Aber sie wird hier nicht gerankt. Das bedeutet, sie wird nicht an der Seite angezeigt und gruppiert, aber trotzdem, wenn wir diese Rolle jetzt Enno geben und bei Administrator, bei der Administratorrolle dann das hier einfach mal ausmachen, dann können wir, Enno hat er ja jetzt seine Admin-Rolle und können ihm ganz oben diese Rolle jetzt geben und er wird damit nicht gerankt, aber er hat trotzdem seine Rechte. Ach so, klar, und natürlich müsst ihr bei der Owner-Rolle auch Administrator wegmachen, weil ihr habt eh alle Rechte, weil die wird ja gerankt. Und wir jetzt, wenn wir jetzt einmal Discord neu gestartet haben, sehen wir, wir haben unsere Krone zurück und trotzdem hat Enno mit dieser Rolle hier eben seine Rechte. So, aber eine Sache gibt es jetzt noch. Diese Rechte gelten nämlich nicht automatisch für alle Chaträume. Wir können das nämlich alles hier bei Kanal bearbeiten ganz manuell einstellen. Einmal für Add Everyone oder für einzelne Rollen. Zum Beispiel können wir jetzt machen, dass ein Mitglied also at everyone müssen wir es natürlich erstmal ausmachen, dass sie hier Nachrichten senden können im Willkommenskanal. Und Mitglied natürlich auch, weil das werden dann die ganz normalen Leute sein praktisch. Aber sagen wir jetzt mal, die Administratoren sollen das natürlich können. Die sollen ja Zugriff auf alles haben. Und so könnt ihr das dann halt für jeden Kanal hier, auch für Sprachkanäle und hier die normalen Chats, individuell festlegen, welche Rolle und welcher Rang welche Rechte haben soll. Sind Rollen eigentlich eine ziemlich nice Sache. Später, wenn wir Bots haben, werden wir dann noch zum Leveling kommen. Da kannst du nämlich... Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Durch Schreiben bekommst du dann XP und mit dem XP kannst du eben deinen Rank steigern und irgendwann kriegst du dann bessere Rechte und so weiter. Das werden wir dann in einer der nächsten Folgen machen, wenn wir dann... Bots hinzufügen. So, ich würde sagen, das war es mit der zweiten Folge von meiner Discord-Tutorial-Reihe. Auch wenn sie diesmal etwas kürzer war, hoffe ich trotzdem, dass euch das Ganze gefallen hat. Dann zeigt es mir wie immer mit einer positiven Bewertung und abonniert auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und joint natürlich auch gerne meinem Discord-Server, wo ihr für euch wie immer Tipps und Tricks für euren Server abgucken könnt. Ich würde sagen, ciao!